Mein Name ist Roswitha Herrl und ich betreue das Lernquadrat in Ebregsdorf. Also der Bewerbungsprozess im Lernquadrat verlief relativ schnell. Und ich habe mich schriftlich beworben per E-Mail. Dann habe ich bereits drei Tage später einen Anruf bekommen von einer Regionalmanagerin, wurde eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch in die Zentrale. Sehr rasch darauf durfte ich auch schon in Eberöcksdorf schnuppern, dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei der Geschäftsleitung, auch in Wien in der Zentrale und zwei Tage später habe ich schon den Anruf bekommen, dass ich das Lernquadrat betreuen darf. Also ich wurde mal herzlich begrüßt im Lernquadrat. Es wurde mir sehr viel erklärt, sehr viel über das Lernquadrat erzählt. Ich durfte die Kinder begrüßen, ich durfte schon ein bisschen zuhören, wie unterrichtet wird. Also nach diesem Schnuppertag, eigentlich schon kurz nachher oder schon bevor ich reingegangen bin, habe ich gewusst, ich bin hier angekommen, das ist meine Zukunft und hier fühle ich mich wohl. Ein typischer Tag in meinem Lernquartat in Ebregstorf beginnt um ca. 12 Uhr. Ich komme in den Standort, ich kümmere mich um die Post, ich kümmere mich um die E-Mails, ich schaue, dass alle Tische sauber sind für meine Schüler, wenn sie kommen, um ca. 14 Uhr. Beginnt der Unterricht, ich empfange meine Schüler und Schülerinnen, wir besprechen, wie ist es ihnen am Vormittag gegangen, was müssen wir jetzt in der Nachhilfe mit ihnen machen. Wir unterrichten bis 18.30 Uhr. Bis dorthin betreue ich auch meine Eltern telefonisch und per E-Mail. Ich kümmere mich um die Wochenplanung, um die tägliche Planung und um ca. 18 Uhr darf auch ich dann nach Hause gehen. Also die Aufgaben einer Front-Office-Mitarbeiterin sind ähm, absolutes Talent in Organisation, Administration, äh, schnelle Lösungen herbeiführen, ähm, Spaß an der Jugend und an den Kindern, Spaß am Zusammenarbeit, Arbeiten mit den äh, Lehrkräften und das alles gemeinsam wachsen zu lassen und sich an den Erfolgen unserer Schülerinnen und Schüler zu erfreuen. Also die größte Freude im Lernquadrat bereiten mir tatsächlich meine ganzen Kinder, weil die Kinder einfach gefühlsmäßig so sind wie meine eigenen Kinder. Und äh, die Herausforderung im Lernquadrat für mich ist, äh, dass das Team und ich gut zusammenarbeiten und aneinander wachsen.